Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi und heute mal mit einem ernsten Thema, denn ich habe jemanden aus meinem Freundeskreis, der höchstwahrscheinlich Opfer eines Online-Betruges wurde, von dem nicht nur er, sondern auch viele andere Kunden betroffen sind. Und zwar handelt es sich hier und deswegen bringe ich das auch hier auf dem Kanal um eine Trading-Plattform ähm, spezialisiert für forex Trading, also für Währungs-Trading. Ähm, für den Devisenhandel und für Kryptowährung. Und ja, wie schon gesagt, ich habe im Internet nachgeguckt. Es sind zahlreiche andere Kunden auch davon betroffen. Und was genau passiert ist, werde ich gleich noch mehr erläutern. Dann werde ich natürlich darauf eingehen, ist es legitim, ist es nicht legitim, was das Unternehmen macht, wie seriös ist es, wie sieht das aus, welche Firma steckt dahinter, was steht genau in den Bedingungen, in den allgemeinen Bedingungen und natürlich in den Einzahlungs-, Auszahlungs- und Gebührenrichtlinien. Ähm, ja, was gibt es sonst noch irgendwie für Merkwürdigkeiten, die die Firma ähm, oder diese Plattform ähm, ja, aufweist? Und ja, in dem Sinne starten wir mal direkt rein und schauen uns das Impressum an. Denn es ist immer wichtig nach Telemediengesetz 5, äh, wie gesagt, Paragraph 5 ist jede, jedes Unternehmen in Deutschland dazu verpflichtet, ihr Impressum anzugeben. Und das ist hier der Fall auch bei ähm, der Seite, so heißt sie, bei Investfeed. Dort ist ein Impressum vorhanden und zwar wird dort verwiesen, dass die... Ähm, Webseite der Amados Partner LTD äh, gehört und auch von ihr betrieben wird. Und diese Firma ist registriert mit der Nummer 220 ähm, backslash IBC 00060. Das heißt, die wurde höchstwahrscheinlich im Jahr 2020 gegründet, nehme ich mal an. Ich kenne mich mit äh, dem ja, Recht nicht gut aus. Also LTD bezeichnet ihr in der Regel sozusagen das britische Pendant zur deutschen GmbH, also eine ähm, beschränkt haftbare Firma ist es dort. Ähm, und ich habe natürlich im Google mal eingegeben, ähm, ob man dort ein ähm, Online-Handelsregister findet, wo diese Firma eingetragen ist. Und es gibt eine Amethyst Partnership Ltd. Edinburgh, äh, Edinburgh. Da weiß ich jetzt aber nicht genau, ob das wirklich die Firma ist, weil halt noch dieses Edinburgh dahinter steht. Und auch die Registrierungsnummer ist nicht dieselbe. Also es ist höchstwahrscheinlich davon auszugehen, dass es nicht dieselbe ist. Und warum das auch noch so ist, ist natürlich, wenn man mal schaut, was das Impressum ist, dann steht hier Commonwealth of Dominica. Und <lacht> das wusste ich gar nicht, was es jetzt genau für ein Land ist. Und zwar, es ist ein Inselstaat in den kleinen Antillen in der östlichen Karibik. Ja, ähm, früher gehörte es zu, der, äh, zu Großbritannien, aber ähm, seit dem 3. November 1978 ist es unabhängig davon und ist es natürlich jetzt hier irgendwie schon zu kritisch zu sehen, wenn auf der Webseite suggeriert wird, dass es über 100.000 äh, Kunden gibt und so weiter und so fort, dass der Hauptsitz, dass deren Impressum einfach auf so einem kleinen Inselstaat ist. Ja, also das ist schon mal ein bisschen suspekt, würde ich mal formulieren. Und dann schauen wir uns mal an, auch wenn man das versucht zu kopieren. Da habe ich mal im Quelltext nachgeguckt. Es ist tatsächlich im HTML-Code als Bild auch wirklich drin. Also wenn man draufklickt und kopieren, das kopieren will, dann kopiert man ein Bild. Und man sieht ja hier diesen gesamten Footer-Bereich. Und ja, interessant ist einfach, dass beim Haftungsausschluss alles normal als Text ist, aber dann letztendlich äh, das Impressum und Copyright ist ähm, als Bild eingefügt. Also das finde ich schon mal auch irgendwie ein bisschen komisch bei der Webseite. Und ja, wie lauten denn die konkreten Betrugsaspekte ähm, ja, oder das, was halt letztendlich auch Kunden äh, der Investfeed vorgeworfen haben? Und zwar ist es so, dass diejenigen, die dort betroffen wurden, sind einschließlich meines Freundes, sich dort angemeldet haben und dann erstmal Geld eingezahlt haben. <lacht> da gibt es verschiedene Kontenmodelle, ich gehe später noch mal drauf ein, was da auch noch mal hinter steckt. Und dort war es halt so, er hat das Geld eingezahlt, und dann hat, hat sich das Geld gut vermehrt, also so wie ich das verstanden habe, haben die das sozusagen für ihn gemanagt, die jeweiligen Trades. Und er hatte dann ein, ja, sozusagen Gewinn von 15.000 dann irgendwo dort stehen, die alle realisiert waren. Also man konnte wirklich sehen, dass die Transaktionen abgeschlossen waren, er dieses realisierte Geld hatte. So und jetzt gibt es da nochmal eine, eine komplizierte Geschichte mit den Bonis und so, wenn man dann einen gewissen Betrag einbezahlt, der auch je nach Kontomodell vorgeschrieben ist, dass man den einzahlt und ja, ähm, er hat versucht dann diesen realisierten Gewinn, wie es normalerweise ist bei einem Broker, von dem Verrechnungskonto dann zu überweisen auf sein Privatkonto und dort wurde dann gesagt, dass dort Gebühren anfallen würden. Das ist auch soweit äh, nichts Ungewöhnliches bei eToro, fallen auch Gebühren an. Die Frage ist nur, wie transparent diese Gebühren geäußert sind. Und deswegen werden wir jetzt mal einen Blick darauf werfen, wie es denn mit den äh, jeweiligen, ja, soll ich mal Auszahlungseinzahlungskonditionen ähm, so einhergeht. Ja, wenn man unter Punkto Abhebungen mal schaut, in deren AGBs oder Bedingungen, ähm, dann findet man dort die Aussage Abhebung unterliegen Abhebungsbearbeitungs- und Bearbeitungsgebühren. Soweit ja noch okay. Diese Gebühren werden vom überwiesenen Auszahlungsbetrag abgezogen. Und hier ist schon ein bisschen Widerspruch von dem, was ich nämlich gehört habe, wo nämlich gesagt, dass, äh, gesagt wurde, dass im Vorschuss diese Gebühren bezahlt werden sollten, mussten und auch die wurden teilweise auch bezahlt, ähm, aber hier steht halt, die Gebühren werden vom überwiesenen Auszahlungsbetrag abgezogen, das heißt, man müsste es ja auf sein Online-Kanto einfach auszahlen und bekommt dann etwas weniger als das, was man als Auszahlungsbetrag angegeben hat. Aber man müsste nicht selber was vorschießen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und die Gebührenordnung ist auf Investfeed verfügbar. Also anscheinend muss man angemeldet sein, um das einsehen zu können. Und das sehe ich auch schon mal jetzt irgendwie kritisch. Also ich habe es auf der allgemeinen Webseite von denen ähm, nicht gefunden. Und wenn man bei jedem Fast jedem Broker schaut auf der Webseite, findet man ein Kosten- und Leistungsverzeichnis. Das gehört auch dazu, dass der Kunde vorher transparent aufgezeigt bekommt, wo liegen die Kosten. Ja, und ähm, natürlich kann es dort dann auch schön versteckt dargestellt werden, wo die Kosten liegen. Ähm, aber äh, in dem Sinne hier einfach nur dazu zu verweisen, wenn man sich angemeldet hat, dann kann man das dann einsehen, finde ich problematisch bei Ihrem ja, Geschäftsmodell, wie auch immer. Ähm, Denn es wird zum Beispiel auch bei den Einlagen gesagt, ja, also man muss sich da anmelden und dann muss man anscheinend, ähm, damit man starten kann mit dem Trading, dort einen Mindestbetrag ja überweisen, so ich das verstanden habe. Ja. Und da soll es jetzt angeblich auch so sein, dass wenn man dieses Konto eröffnet dann betrag einzahlt und sechs Monate lang kein Trade macht dort eine äh, ja sozusagen Ruhegebühr von 10% erhoben wird das heißt jeden Monat wird 10% deines eingezahlten Geldbetrages ähm, ja von denen schön eingesteckt ob das, nicht Wucher ist oder ähm, ob das so legal ist, das weiß ich nicht, ich bin kein Anwalt, aber das wäre auf jeden Fall ein Anknüpfungspunkt, denke ich, wo man sagen könnte, ist so etwas unbedingt zulässig. Und wenn ja, ja, kann ja sein, dass es zulässig ist, es steht da, ich meine, man ist ein Kaufvertrag, so mehr oder weniger, äh, könnte man ja sagen, ist okay, aber dann muss natürlich auch, bevor man sich anmeldet, äh, transparent dargelegt werd, werden, eigentlich was, passiert an Kost. Also wenn man sich da was eröffnet, ähm, dann merkt man es doch nichts für einen oder so und dann will man das Geld zurücküberweisen. Aber man, bevor man sich diesen Betrag schon überwiesen hat, der dann letztendlich mit einer 10%igen Strafgebühr nach sechs Monaten geahndet wird, ähm, ähm, da muss man ja wissen, was kostet das, wenn ich das rücktransferiere auf mein Bankkonto und wenn das natürlich Kosten verursacht, man die Kosten aber erst äh, einsehen kann, nachdem man den Geldbetrag da überwiesen hat, dann äh, hat man ja überhaupt keine transparente Einsicht darüber, was dann letztendlich eine Anmeldung und eine Einzahlung und eine Auszahlung ähm, summa summarum kostet, wenn man keinen einzigen Trade macht. So, das wäre so mein Bedenken, vielleicht ist es auch so, wenn man sich da mit E-Mail und so anmeldet, dass man danach darauf verfügbar hat, auch wenn man noch das Geld noch nicht eingezahlt hat, ich weiß es nicht genau, aber das ist auf jeden Fall ein hohes Maß an Intransparenz, ähm, was auch total inkohärent ist mit äh, dem, was suggeriert wird auf der Seite, äh, nämlich eben Transparenz, hohe Gewinne und so weiter und so fort und genau da schauen wir jetzt auch nochmal drauf. Ja, wenn man anschaut, ob eine Geschäftspraktik legal ist oder nicht und ob eventuell Wucher vorliegt oder nicht, ob falsche Versprechen gemacht werden, denn ein Rechtsgeschäft ähm, ist ja immer ein Austausch letztendlich von Willenserklärung und in diesem Fall verspricht ähm, die InvestFeed, das Beispiel bei uns der Handel an den Finanzmärkten einfach und klar wäre und mit uns Geld verdienen einfach ist. Und diese Aussage, die ist, muss ich schon sagen, echt von Humor eigentlich gar nicht mehr zu übertreffen, denn die Mehrheit von Forex-Trading-Kunden. Ähm, Gerade wenn es darum geht, äh, dass es CFD-Handel ist, also ähm, mit ähm, Differenzkontrakten, das abgewickelt wird, ähm, mit, mit Hebel dann dementsprechend, dass die Mehrheit der, sage ich mal, nicht professionellen ähm, Trader dort Geld verlieren. Also das ist meistens, muss so auch beim Broker angegeben werden, 70, 80 Prozent ist das so, weil sie in der Regel auch gegen den Broker spielen. Hier ist es anscheinend ein bisschen anders. Ich frage mich also, was ist das Geheimnis von dem Ganzen? Und wenn man mal auf die Kontomodelle schaut, dann ist es einfach so, dass man dort sieht, zum Beispiel dieses Basiskonto 250 Euro Einzahlung, bekommt man 25% schon mal irgendwie einen Bonus und so weiter und so fort. Und je höher letztendlich der Geldwert ist, den man einzahlt, desto höher werden auch diese Boni, wo man dann irgendwann 50% auf dem Einzahlungswert von x 1000 bekommt. Und jetzt ist natürlich die Frage auch bei solchen Sachen wie ähm, hier. Ähm, wetten, Typico ist es ja so, dass man, sag ich mal, 50 Euro einzahlt, dann bekommt man irgendwie 25 Euro dazu zum Wetten. Das kann man sich aber nur auszahlen, wenn man ein bestimmtes Volumen hat ähm, an Geld, was man dann letztendlich auch verwettet. Man kann sich da nicht einfach anmelden, 50 Euro einzahlen, 25 Euro kassieren und das wieder rausnehmen. Also so. insofern ist da ja natürlich auch schon klar, dass da irgendwo wieder eine Bedingung hinterstecken muss. Kein Broker würde das einfach so ohne noch eine Nachbedingung dort machen und hier ist es dasselbe. Ja, wenn man in den Bedingungen reinschaut von Investfeed, was letztendlich diese Auszahlungsmöglichkeiten, der nicht von dem Kunden selbst eingezahlten Geldbeträge angeht, also die nicht hinterlegten Gelder, dann liest sich daraus, dass die an die Kunden ausgezahlten Boni nur dann ausgezahlt werden, wenn ein Handelsvolumen von mindestens dem 25-fachen des Einzahlungsbetrages zuzüglich des ausbezahlten Bonus ähm, erreicht werden muss. Also sagen wir jetzt einfach mal, ähm, der Bonus liegt bei 1000 Euro, also nur ein Rechenbeispiel, es orientiert sich hier nicht an dem Kontenmodell, ähm, der, die Einzahlung beträgt, ähm, sag ich mal, 2000 Euro, dann kriegst du einen Bonus von 1000 Euro drauf. Und diese 1000, die können dann nur ausgezahlt werden, wenn du letztendlich ähm, das 25-fache von diesem Boni ähm, letztendlich handelst. Also du musst ein Handelsvolumen von mindestens 25.000 dann haben, so verstehe ich das hier. Und äh, ja, des Weiteren äh, wird dort auch formuliert, dass nicht eingezahlte Beiträge nicht zum Abheben zur Verfügung stehen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Auch das ist ein bisschen schwammig formuliert. Aber sei mal dahingestellt von diesen Boni-Beträgen. Es geht ja einfach auch darum, ähm, dass hier Gewinne realisiert worden sind. Und die werden jetzt nicht ausgezahlt. Und stattdessen wird sozusagen von den jeweiligen, und das wird ja suggeriert, dass man einen super Service hat, man hat jeweils einen Ansprechpartner, der einem das Trading anscheinend irgendwie beibringen soll oder da unterstützen, mitwirken soll, ähm, ja, ein Team von professionellen Analysten, die ihre eigene Sprache sprechen, ähm, Dort wurde dann meinem Kollegen und so wird es auch im Internet von anderen Usern ähm, suggeriert oder dargestellt: wurde gesagt, ja, okay, wenn du jetzt das Geld auszahlen musst, das können wir gerne machen. Allerdings kostet das Geld und das ist natürlich auch legitim. Auch bei eToro ist es ja so, dass die Auszahlung ne, vom Berechnungskonto auf dein Privatkonto immer einhergeht mit einer Transaktionsgebühr, die entweder dann mit einem festen prozentualen Anteil an der über Transaktionssumme letztendlich gebildet wird, dass wenn du 10.000 Euro überweist, sagen die, okay, 5%, dann musst du 50 Euro bezahlen oder es wird einfach ein Pauschalbetrag formuliert, dass eine Transaktion 10 Euro kostet. Wie ist es denn jetzt bei Investfeed, wenn man dort mal reinschaut, ähm, dann ist auch dort sehr, sehr viel zu erkennen, was irgendwie nicht unbedingt seriös für mich persönlich ist. Wirkt, ähm, wenn man auch anschaut, dass suggeriert wird, dass man erstmal ein einfaches, variables, schnelles Auszahlsystem hat und dann bei den typischen Bearbeitungszeiten äh, für Auszahlung Letztendlich steht, dass erstmal man 4 bis 7 Tage warten muss, bis überhaupt äh, solch eine Auszahlungsanfrage bearbeitet wird. Die Bearbeitungszeit soll nochmal vier bis sieben Tage dauern, wo ich auch schon sagen muss, ähm, das ist ein, äh, eine Online-Plattform. Ähm, ja, also wenn es ein richtig gutes FinTech wäre oder so, dann würde das doch auch alles viel einfacher und schneller ähm, ja, passieren können, als äh, dass man überhaupt erstmal acht äh, bis 14 Tage warten muss bevor dann letztendlich dann auch die Transaktion anfängt, die ja dann auch nochmal je nach Kreditkartenanbieter fünf Tage in Anspruch nehmen kann. Also ist man hier summa summarum bei ja, über 20 Tagen, wo man dann warten muss, bis die Auszahlung ankommt. Ähm, also finde ich auch schon mal erstmal ein bisschen komisch. So und dann ähm, kommt man jetzt dazu, was denn diese Auszahlung an Gebühren kostet. Ja, wenn man mal so über die Seite drüber schaut, was denn dort jeweils suggeriert wird von der Investfeed, dann liest man halt solche Ausdrücke oder ja Parolen, wie Investfeed hat eine lange Erfolgsgeschichte auf den Finanzmärkten und dann wird zum Beispiel, und wenn man mal schaut, InvestFD ist ein Anbieter einer Online-Handelsplattform, wir sind branchenführender Forex Broker, weil wir unseren Anlegern die Möglichkeit bieten, zugrunde liegende Vermögenswerte auf einer genauen und modernen Plattform zu handeln. Und dahingehend habe ich einfach mal geschaut, ja, was gibt es denn schon so für... Einträge im Internet, wenn die eventuell diese Erfolgsstory nachweisen könnten. Ja, Wenn man mal schaut, zum Beispiel Trade Republic hat einen Eintrag auf Wikipedia, das ist mal ein ganz guter Indikator. Zu Investfeed habe ich komischerweise auf Wikipedia keinen Eintrag gefunden. Also ähm, insofern ähm, ist es auch nirgendwo irgendwie begründet, ähm, warum <lacht> ähm, das jetzt irgendwie eine Erfolgsgeschichte sein sollte etc. pp. Ja, wenn man mal das Ganze eingibt und zwar Invest FD, dann sieht man, dass bei Google sogar Anzeigen, also Werbung dafür geschaltet werden, dass ich da ähm, gewisse, sag ich mal, anmelde, was, ich, was auch immer, ähm, ja, Leute letztendlich schon <lacht> Werbung schalten darauf spezialisiert haben, den Leuten, die bei Investfeed gescampt wurden, wie dort der Vorwurf ist, eine, sage ich mal, Dienstleistung anbieten. Ja, also wirklich, da wird schon Werbung betrieben, auch im englischen Bereich, äh, dafür, ähm, dass man hier... Klienten angeln will, die eben ähm, diesen angeblichen Betrug von äh, Investfeed zum Opfer gefallen sind, den ich persönlich nach dem, was ich jetzt recherchiert habe, was ich gehört habe, was mir an Widersprüchen aufgefallen ist auf der Webseite ähm, von der Investfeed durchaus auch als eine wahrscheinliche ähm, Tatsache vorkommt. Ja, also ich denke mal, das ist nicht irgendwo aus dem Himmel gegriffen, dass äh, dort eventuell Betrug gegangen, begangen worden ist. Ja, und je weiter ich hier gerade runter scroll, desto mehr sehe ich, dass im Englischen wie viele Anzeigen tatsächlich bei Google geschaltet werden, ähm, die halt dafür werben, dass man sich dort äh, ihre Dienstleistung, ihre anwaltliche Beratung, ähm, ja, in Anspruch nimmt, um sein Geld zurückzuholen. Also das ist, das ist schon ein Indikator, der höchst alarmierend ist. Aber ich wollte noch mal einmal kurz zurückkommen und ich werde auch gleich nochmal ein paar Anlaufstellen als ähm, deutscher Bürger nennen, also ein paar deutsche Anleihskanzleien, wo man äh, hingehen kann, die sich auch schon mit dieser Sache vertraut gemacht haben, wo du ein kostenloses Anfangsgespräch haben kannst. Ich profitiere davon nicht. Ähm, ich habe keinen Deal mit denen, ich mache keine Werbung oder sowas, aber es geht einfach darum, ähm, dass du dort zumindest schon mal ein Gespräch suchen kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt, weil natürlich ähm, <lacht> Dominikanische Republik oder was es war irgendwo auf den Kanaren, das ist natürlich schwierig, dass man da erstmal so schnell überhaupt irgendwo drankommt. Deswegen sollte man sich einen Experten suchen, der auch in dem Gebiet Online-Recht ähm, und in dem Gebiet eventuell sowas wie ähm, Forex, Handelsbetrug, ne, ähm, Kreditkartenbetrug, Online-Betrug spezialisiert ist. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, wenn man mal auf die allgemeinen Bedingungen der Webseite schaut, ähm, zum Beispiel auch einen Themenpunkt Verlinkung, dann habe ich dort gelesen, dass es anscheinend nicht erlaubt sein soll, dass man die Seite auf einer anderen Webseite verlinkt. Das soll anscheinend nicht erlaubt sein. Da frage ich mich, warum denn eigentlich? Also ich meine, wenn man die Webseite aufruft, äh, <lacht> da hat man ja Zugang zu diesem Link. Und äh, also ich kenne... Sehr wenige Webseiten, die irgendwie verbieten, dass man deren Link auf einer anderen Webseite platziert. Ja, natürlich kannst du verbieten, dass du irgendwie suggerierst ähm, mit der Webseite, dass du eine Partnerschaft mit ihnen hast. Ja, dass du sowas verbietest. Steht ja auch drin bei denen in den Bedingungen. Aber das wirklich verbietest oder vorher ähm, als Bedingung stellst, dass man anfragt, dass du diesen Link irgendwo reinstellen willst, finde ich fragwürdig. Ja, und darüber hinaus wird dann auch gesagt, dass das ist jetzt der Begriff Frame. Ist einerseits die Frage, ob man, ob es erlaubt sein soll, die Webseite Investfeed in seine eigene Webseite irgendwie einzubetten oder ob es nicht erlaubt ist, letztendlich Framing zu betreiben gegen diese Webseite, also negative Berichterstattung zu betreiben. Ja, das ist mir auch nicht ganz ersichtlich. Ja, ich weiß nicht, wo, wo, was genau damit jetzt gemeint ist, aber. Das spricht halt auch irgendwie wieder dafür, dass versucht wird, hier durch allgemeine ähm, ja, Richtlinien ähm, und AGBs Druck zu erzeugen oder ja zu versuchen, die negative Presse möglichst gering zu halten. Soweit meine ähm, die Erläuterung dazu. Sehr unstrukturiert das Video, aber ich wollte es einfach mal loswerden. Ich wollte es so schnell wie möglich machen, damit da keiner weiterer ähm, irgendwie Probleme bekommt. Also ich würde sehr vorsichtig sein, mich da anzumelden und äh, da was machen. In, den, äh, in der Beschreibung findest du einen Link zu. Zu betroffenen berichten und du findest auch zwei links zu deutschen ähm, ja, Kanzleien Einmal zu einer Kantonalberatung und einmal zu der Kanzlei herfurtner.de, die auch einen Artikel schon geschrieben haben über Investfeed, wo du letztendlich dich dann einfach mal schlau machen kannst. Du bieten dort in der Regel ein kostenloses Beratungsgespräch an, um zu schauen, was da machbar ist. Ein Thema habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, das für mich eine primäre Bedeutung hat. Und zwar ist es ja so, dass es notwendig ist, dass ein Broker eine gewisse Finanzlizenz hat, ja, die in einem Land von den jeweiligen Finanzbehörden, Aufsichtsbehörden vergeben werden. Investfeed bräuchte eine durch eine staatliche Behörde zur Kontrolle der Finanzmärkte ähm, ausgestellte Genehmigung. Und in England, und das nehme ich jetzt hier von der Kanzlei nach.de als Info, in England ist dafür die Financial Conduct Authority verantwortlich. Dort wird dann auch, gesagt, weil ich konnte auch nirgendwo irgendwie nachvollziehen. Normalerweise, wenn man bei Trade Republic reinschaut oder so, oder bei vielen Brokern, ist immer aufgeführt, dass sie lizenziert sind und auch eventuell, dass sie eine Bankenlizenz haben, etc. pp. auch in welchen Ländern sie welche Lizenzen haben. Und hier nicht nichts gefunden dazu. Deswegen wird auch dort auf der Webseite geschrieben, dass der Anbieter ähm, möglicherweise nicht über eine Genehmigung verfüge, und auch nicht über eine sogenannte obligatorische Lizenz, die notwendig ist, wenn man ja, Finanzdienstleistungen in Europa erbringen möchte. Und ja, nichtsdestotrotz halt einen Service und eine Beratung in äh, sämtlichen Sprachen, ja. Also, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich großartig dazu sagen soll. Falls ihr betroffen seid, es tut mir wirklich leid, dass das passiert ist und ich hoffe, ihr könnt dann durch die Kanzleien irgendwie noch was rausdrücken, aber da muss man natürlich auch immer schauen, wie es bei äh, vielen Klagen ist, wie es auch bei Wirecard ist, ob es immer unbedingt sinnvoll ist, dass man dann nochmal Geld ausgibt äh, für einen Anwalt, um da irgendwie noch ein, paar, ein bisschen Geld rauszudrücken. Man weiß halt nicht, was mit dem Gewäl Geld letztendlich angestellt wurde, ob es überhaupt noch da ist, ob man das nachvollziehen kann. Aber da könnt ihr einfach mal eine kostenlose Anfrage zum Beispiel schicken und dann werdet ihr eventuell mehr erfahren. Also in dem Sinne, ich bin raus, macht's gut und ciao.